Paradoxon der schwachen, jungen Sonne Wir suchen nach Themen für unseren Podcast, Expedition in die Forschung und Du kannst mitreden. Wie wäre es hiermit? Vor drei Milliarden Jahren schien die Sonne so schwach, die Ozeane der Erde hätten gefroren sein müssen. Waren sie aber nicht. Warum? In den Tiefen des indonesischen Tovuti-Sees ist es fast so wie in den Meeren der Erde vor drei Milliarden Jahren. Kein Sauerstoff im Wasser, dafür viel Eisenoxid. Ein internationales Team um Jens Kallmeier vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam hat sich nun die Stoffwechselprodukte der Mikroben im Torvotisee angeschaut. Überraschend, die Mikroben produzieren Methan. Dass Treibhausgase wie Methan für das Paradoxon der schwachen jungen Sonne verantwortlich sein könnten, ist bereits länger im Gespräch. Aufgrund von Studien im Labor hatte man aber CO2 erwartet, nicht Methan. Spannendes Thema, dann teile diesen Beitrag und tage at forschung Tschö!